Hallo, ich hoffe es geht euch allen gut und ihr habt bis jetzt einen guten Tag. Ich dachte mir, ich erzähle euch heute einfach mal, was in den letzten zwei Jahren so alles bei mir passiert ist, weil ihr habt es ja auch die acht Jahre vorher mitbekommen und ganz viele haben halt gefragt, weil ich ja auch in den letzten Videos immer mal wieder was erzählt habe haben gefragt, warum ich jetzt gerade nicht mehr arbeite und was ich denn gearbeitet habe und wie es denn war und wie denn das Ende meines Studiums so war und was einfach so los ist bei mir. Und genau, das mache ich heute. Von daher, wenn ihr Lust drauf habt, dann holt euch vielleicht einen Tee oder irgendwas, weil es, ich weiß nicht, wie lange es dauert, aber vielleicht dauert es ein bisschen länger. Mal gucken. Ich fange am besten da an, wo wir aufgehört haben. Das war ungefähr vor zwei Jahren in New York. Ich war ja in New York für ein halbes Jahr und habe dort ein Praktikum gemacht. Da hatte ich euch aber auch mitgenommen. Also wen das interessiert, da habe ich relativ regelmäßig eigentlich Videos hochgeladen. Die werde ich euch hier mal verlinken. Also wenn ihr da mal draufklickt, das ist die Playlist, da findet ihr ganz viel zu diesem Praktikum dort und zu der ganzen Situation. Ähm... Genau. Und das war halt so, dass ich ähm, hier in Köln meinen Bachelor gemacht habe an der HMKW. Das ähm, war im Fach Medien- und Wirtschaftspsychologie. Und an dieser Uni und für diesen Studiengang ist es halt so vorgesehen, dass man im fünften Semester ein Praxissemester macht. Und ich wollte unbedingt mal wieder ins Ausland. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass ich halt dorthin konnte. Und dementsprechend war ich dann da für ein halbes Jahr. Und ähm, genau, da habe ich eben mein Praktikum gemacht bis April 2018. Und dann bin ich zurückgekommen nach Deutschland, nach Köln und hatte eben noch mein sechstes Semester vor mir, in dem an der Uni eigentlich es größtenteils nur darum geht, dass man eben die Bachelorarbeit schreibt und dass man nochmal so ein paar Kurse macht, in dem man irgendwie den Stoff ein bisschen wiederholt. Aber das war eigentlich sehr entspannt. Ähm, ich glaube, ich habe im Mai oder so angefangen. Da stand dann irgendwann das Thema für die Bachelorarbeit. Das war Social Media und umweltbewusstes Handeln. Und dann habe ich die Arbeit boah, im Juli vielleicht angemeldet oder so. Und dann hatte man da, glaube ich, acht Wochen dafür Zeit. Oder? Ich habe auf jeden Fall Anfang September abgegeben und hatte ganz kurz danach, drei Tage danach, mein Kolloquium. Und ähm, genau, dann war ich im September irgendwann fertig mit dem Bachelor. Das hat auch alles gut geklappt. Ähm, ich war so sehr zufrieden auch mit der Note und so. Und ähm, war dann eigentlich halt frei ab Oktober, sage ich mal, Oktober 2018. Und dann hatte ich mich schon vorher auch beworben für Unis einmal, weil ich eigentlich sehr gerne einen Master machen wollte. Auch so im Bereich Marketing, Medienwissenschaft, Kommunikation, sowas. Und ähm, Köln ist ja eigentlich so die Medienhauptstadt Deutschlands, sagt man ja. Allerdings, wenn man sich mal so das Uni-Angebot anguckt, ist es relativ schwierig. Also die Uni Köln, auf die ich gerne wollte, weil die HMKW ist eine private Hochschule und das wollte ich eigentlich nie. Das war so der letzte Kompromiss, den ich irgendwie eingegangen bin. Aber ich hatte eigentlich von Anfang an vor, wenn ich einen Master mache, dann auf einer staatlichen Uni gerne. Und dann habe ich halt mal bei der Uni Köln angerufen und habe gefragt, wie denn so die Chancen sind und ob die das denn irgendwie, ähm, ja, ob die vielleicht ähm, ja, mir da irgendwas erzählen können, was die natürlich nicht konnten. Aber das Feedback war so ein bisschen, also wenn du dich hier bewirbst für einen Medienstudiengang, dann überleg dir auf jeden Fall schon mal einen Plan B und Plan C, weil das wird nichts. Weil der Studiengang Medien- und Wirtschaftspsychologie ist halt wirklich aufgebaut, in drei Teile eigentlich. Also du hast Module zum Thema Medien, wie ähm, ja, also Kommunikation oder auch Medienwissenschaften oder Medienökonomie oder was wir da alles hatten. Ähm, dann in den Bereich Wirtschaft, also wirklich BWL, VWL, Sozialwissenschaften und so. Und in den Bereich Psychologie. Also auch unter anderem, wir hatten so ein Modul zu allgemeiner, auch klinischer Psychologie teilweise und dann eben Medienpsychologie und sowas. Und dementsprechend, waren die an der Uni Köln halt von Anfang an so ein bisschen skeptisch, weil die haben halt gesagt, du hast nicht genug Credit Points für den einen Bereich und auch nicht für den anderen Bereich und auch nicht für den dritten Bereich, sondern du hast überall, keine Ahnung, 60 Credit Points, du brauchst aber 180, um hier einen Master in einem dieser Bereiche zu machen. Macht ja auch Sinn. Und dementsprechend haben die mir halt eigentlich keine Hoffnung gemacht, so wirklich. Ich weiß, ich hätte mich natürlich auch in anderen Städten bewerben können, in denen es ein anderes oder mehr Angebot gibt. Aber da war ich jetzt einfach auch so ein bisschen dadurch, dass ich halt gerade erst wieder zurückgekommen bin, ähm, habe ich mir so gedacht, ich brauche irgendwie gerade eine Basis, eine Feste. Das war irgendwie eine Zeit, wo ich dachte, ich möchte jetzt nicht schon wieder meinen Standort wechseln. Und dementsprechend war ich da halt... Ähm, so, dass ich mich nur in Köln beworben habe und wurde halt nicht an der Uni angenommen. Wurde ich nicht. Die haben mir auch keine Hoffnung gemacht, war auch nicht realistisch. Also wenn man sich die Zugangsvoraussetzungen angeguckt hat, die erfülle ich einfach nicht mit diesem Bachelorstudium. Ja, es ist die, leider ist es die Wahrheit. Ähm, genau, und dann dachte ich, okay, dann bewerbe ich mich nicht nur für Unis, sondern auch für Jobs bzw. Trainees. Also so ausbildungsmäßig. Und habe mich in verschiedenen Werbeagenturen in Köln und auch generell halt in Köln, so in dem Bereich Marketing für Trainees beworben. Und ähm, wurde dann dort auch in einer Agentur angenommen, im Bereich PR, wofür ich mich auch beworben hatte. Und in dieser Agentur war ähm, oder ist der PR-Bereich so ein bisschen gekoppelt mit Social Media. Und da ich ja Social Media eigentlich in jedem Praktikum, Nebenjob, hier auf YouTube Studium immer mitverfolgt habe, hat mir das halt sehr gut gepasst und PR war noch zusätzlich was, was ich gerne lernen und näher kennenlernen wollte. Von daher habe ich dann im Oktober 2018 mit einem Trainee in einer Werbeagentur im Bereich PR und Social Media begonnen. Ja, also dementsprechend war ich dort ungefähr ein Jahr und ein Dreivierteljahr angestellt. Das erste Jahr eben als Trainee, in dem ich wirklich viel auch gelernt habe und auch... Ähm, ja, dementsprechend relativ wenig eigenständig irgendwie machen konnte, was ja auch völlig in Ordnung und normal ist. Und dann das Dreivierteljahr, in dem ich dann als Junior Account Manager angestellt war, in dem ich dann wirklich einfach eben angestellt war. Und ich glaube, über diese Zeit in der Agentur muss ich vielleicht ein eigenes Video drehen, weil es so viel ist und so viel, ähm, ja, also ich glaube, dass das passt hier nicht so ausführlich rein, aber was ich hier so sagen kann, ist, dass das eine Agentur war, die war so mittelgroß, so 40 Angestellte. Und ich hatte ja schon vorher mal Praktika gemacht und Nebenjobs und so und dachte eigentlich, ich weiß wie es so abläuft in einem Unternehmen. Das war jetzt in dieser Agentur ganz anders, als ich das gewohnt war. Also ich glaube auch generell, dass diese Agenturbranche einfach ein bisschen anders ist als halt größere Unternehmen. Ich hatte ja bei Super RTL zum Beispiel gearbeitet oder bei Studio N70 ein Praktikum gemacht oder bei Penguin Random House, also sehr große Unternehmen, Konzerne teilweise. Und bei dieser Agentur, hatte man eben natürlich nicht so viele Vorteile als Arbeitnehmer wie in einem größeren Unternehmen. Aber dafür geht man ja auch nicht in eine Agentur. Das war mir schon klar. Also ähm, ich bin da jetzt auch nicht mit der Erwartung reingegangen, irgendwie jeden Tag Homeoffice machen zu können und alles super flexibel und super gut bezahlt und super viel das und das und das. Ähm, aber es war dort halt zum Beispiel einfach so, dass wir keine flexiblen Arbeitszeiten hatten. Also dass wirklich jeden Tag von 9 bis 18 Uhr, beziehungsweise eben teilweise auch länger gearbeitet werden musste. Es gab dann einen Tag die Woche, da durfte man dann eine Stunde früher kommen und eine Stunde früher gehen oder zwei Stunden früher kommen und zwei Stunden früher gehen. Das musste man aber auch alles dann anmelden vorher. Also es war schon... Unflexibel. Und dadurch wurden halt die Termine, die sonst so anfallen, die man einfach so macht, weil man es machen muss und will, zum Beispiel zum Arzt gehen oder dann zur Apotheke oder ne, irgendwas, was halt so zum Leben dazugehört, wurden einfach sehr, sehr schwierig da reinzukriegen oder da rein zu squeezeen irgendwie. Ähm und ich bin jetzt auch nicht der Mensch, der dann sagt, ja gut, ich gehe jetzt halt morgens zum Arzt oder der Arzt gibt mir erst einen Termin um 10, dann kann ich halt vorher auch nicht zur Arbeit gehen. Ich, ich nehme das schon ernst und will dann auch nicht irgendwie die ganze Zeit sagen, ja, dürfte ich bitte und könnte ich bitte und ich müsste heute mal und so. Ähm, das wäre auch mal okay gewesen. Klar, keine Frage, wenn man keinen anderen Termin bekommt, dann ist das halt so. Aber ähm, ich glaube auch dadurch, dass es so mein erster Job war, habe ich das schon relativ... Wenig gemacht oder eigentlich gar nicht gemacht und ähm, habe mich dadurch selbst ziemlich unter Druck gesetzt. Also diese Termine, die man sonst halt so nebenbei macht, die gar keinen Aufwand für einen bedeuten, wurden plötzlich zu einer richtigen Hürde und haben mich gestresst. Und ich habe richtig gemerkt, wie ich abends nicht einschlafen konnte, weil ich dachte, ja gut, ich habe zwar einen Termin um halb neun bekommen, ich weiß aber, dass ich mindestens noch eine halbe Stunde im Wartezimmer sitze. Und dann noch eine halbe Stunde da sitze, bis der Arzt sich dann dazu bequemt oder die Ärztin dazu bequemt reinzukommen. Dann bin ich halt erst um 10 Uhr da und das hat mich, das stresst mich. Ich will pünktlich sein und wenn ich das nicht kann, dann gehe ich halt lieber nicht zum Arzt. Und ich weiß, dass das dann natürlich auch mein eigenes Ding ist. Ich habe einfach irgendwann gemerkt, dass mir die Arbeit dort zwar Spaß macht, wirklich, Es war sehr abwechslungsreich. Ich habe super viel gelernt. Ich bin, glaube ich, ich habe mich, glaube ich, in diesen... Sage ich jetzt mal zwei Jahren wirklich extrem weiterentwickelt, wofür ich unglaublich dankbar bin. Und ich habe viele, viele, viele, viele Erfahrungen machen dürfen positiv, aber auch negativ, die, wo ich jetzt einfach viel mehr weiß, worauf ich achten muss und was ich will und was ich nicht will. Und ähm, das möchte ich auf keinen Fall missen. Ich habe dann aber einfach irgendwann für mich gemerkt und entschieden, dass ich ähm, das nicht will. Und dass also sowohl das Thema Marketing und Produkte verkaufen wollen und irgendwie den Konsum fördern, als auch die Herangehensweise und wirklich unflexibel sein Leben gestalten zu können, irgendwie nicht mehr der heutigen Generation oder den Ansprüchen der heutigen Generation entspricht. Und dass ich mit 23 jetzt ungefähr zwei Jahre Vollzeit gearbeitet habe und jetzt einfach gerne nochmal studieren möchte und was anderes machen möchte und ähm, auch nochmal eine andere Stadt sehen möchte und ähm, deswegen habe ich dann gekündigt. Ich weiß auch, es gibt solche und solche Lebenskonzepte und ich weiß auch, dass es das natürlich eine ultra privilegierte ähm, Herangehensweise ist, ähm, dass ich jetzt halt wieder sagen kann, ich ähm, kann jetzt mein Leben auch ohne festes Einkommen bestreiten und helfe mir halt durch Nebenjobs und durch Erspartes auch. Und deswegen habe ich dann gekündigt zu Ende Mai. Und eigentlich war der Plan dann zu reisen, klar, ne? Südostasien, was auch sonst. Das war dann natürlich ein bisschen schwierig durch Corona und das hat halt nicht funktioniert, klar. Muss ich euch nicht erklären. Ich habe dann aber ganz gute Alternativen gefunden. Also ich bin mit meinem Freund zusammen, genau, das ist glaube ich auch noch was, was ihr noch gar nicht mitbekommen habt. Also ich bin inzwischen auch seit zwei Jahren in einer Beziehung. <lacht> Und mit dem bin ich eben zusammen, habe ich zwei verschiedene Reisen gemacht. Zum einen sind wir von Köln aus nach Heidelberg gelaufen, also zu Fuß, weil... Wir hatten ein Wochenende, an dem wir dort einen Kumpel besuchen wollten und wir dachten uns, okay, wir haben jetzt irgendwie Zeit. Wir haben uns das beide so gelegt, dass wir eben ab Juni Zeit haben und ähm, hatten irgendwie, keine Ahnung, zehn Tage und haben dann gesagt, so, wir laufen jetzt los und. Ähm, Nehmen unsere Rucksäcke mit und schlafen dann halt da, wo wir abends ankommen, und enden dann in Heidelberg. Und das hat auch funktioniert. Das war mega cool. Also, es war richtig eine coole Erfahrung auch. Und die zweite Reise war dann, dass wir ähm, nochmal nach Portugal geflogen sind. Da waren wir auch schon letztes Jahr. Aber da wussten wir jetzt irgendwie so ein bisschen, wie der Hase läuft und dass man da gut reinkommt. Und ähm, dann waren wir da auch nochmal 18 Tage im Juli. Ähm, und das war auch sehr, sehr schön. Und. Ähm, Genau, währenddessen habe ich mich beworben für Unis und zwar größtenteils in Berlin. Also der Plan ist, nochmal jetzt umzuziehen, was heißt nochmal, nach fünf Jahren, die ich jetzt fast in Köln war, richtig krass, auch schon wieder fünf Jahre. Und ähm, genau, ich habe mich jetzt halt in Berlin beworben für Unis und zwar einmal für Masterstudiengänge, ähm, zum einen wieder in Richtung Marketing, obwohl ich da eigentlich... Ja, obwohl ich es ein bisschen schwierig finde, ich bin mir nicht ganz so sicher. Ich würde, wenn, dann eben gerne mein Wissen, was ich dort noch lerne, mehr für nachhaltige Sachen einsetzen und Produkte, die ich mit gutem Gewissen vermarkten kann und möchte auch. Und auch für Master, die mehr so in Richtung natürliches Management, natürliches Marketing gehen und auch nochmal für Bachelor, Bio. Ja. Ja. Das wäre halt dann mein Zweitstudium-Bachelor. Dementsprechend wird da das Auswahlverfahren ist da anders als ein Erststudium, wo es nur um deinen Abi-NC geht, sondern da geht es dann darum, ähm, ob es Gründe dafür gibt, dass du dieses Zweitstudium brauchst, weil deine beruflichen Chancen sich verbessern oder, oder, oder. Und da habe ich jetzt ähm, genau diese ganzen Bewerbungen halt abgeschickt und warte jetzt sehnsüchtig auf Antworten. Ihr könnt mir ja mal sagen, vielleicht hat sich ja einer von euch auch. Da beworben. Habt ihr schon was gehört oder auch nicht oder wie kann ich mir das so vorstellen, weil ich glaube, man kriegt halt zuerst eine Rückmeldung, wenn es eine positive ist und wenn nicht, dann wird man ins Nachrückverfahren so ein bisschen geschoben und dann bekommt man auch Absagen, teilweise erst im September. Ähm, ich will natürlich so schnell wie möglich wissen, wohin mich der Weg führt und ob das klappt, dass ich dahin ziehen kann und eben auch was Cooles studieren kann und so, deswegen Vielleicht habt ihr ja Erfahrung damit, dann könnt ihr mir ja gerne mal sagen, wie das so läuft. Ja, und jetzt bin ich halt seit so zwei, drei Monaten so ein bisschen in der Schwebe, weil ich nicht genau weiß, ob das halt klappt. Ich habe mich auch noch an der Uni Köln beworben. Einfach damit ich auch hier noch eine Chance habe zu bleiben und dann was Sinnvolles zu machen. Ähm, aber jetzt gerade weiß ich halt nicht so genau, was passiert. Auch mal spannend. Ich muss sagen... Ich meine eine Schwachstelle so ein bisschen oder wenn ich gestresst bin oder nicht weiß, wo es hingeht, schlägt mir das auf den Magen. Dementsprechend ähm, würde ich jetzt gerne auch einfach mal wissen, was passiert und anfangen zu planen. Und ähm, so, von daher, ja, es ist sehr aufregend gerade für mich, aber ich habe ja jetzt auch hier mit YouTube mir wieder was zu tun gesucht und das macht mir auch Spaß und das ist auch gut, dass ich halt hier was zu tun habe. Ähm, aber das ist so der Stand der Dinge. Genau, also dementsprechend bin ich jetzt gerade in einer Phase, in der ich halt einfach auf eine Rückmeldung warte und ähm, ja plane dann eigentlich noch dieses Jahr eben nach Berlin zu ziehen. Und dann sind wir auch schon beim Thema Wohnungen dort. Das ist natürlich auch crazy, ne? Also wir haben schon mal so ein bisschen angefangen zu gucken. Macht jetzt nicht so viel Bock. Ähm, falls ihr da irgendwie einen Tipp habt dann lasst mich das auch gerne wissen. Ich werde das auch nochmal, wenn ich weiß, dass ich wirklich dorthin ziehe, natürlich ein bisschen irgendwie das Word-Spreaden auf Instagram und so. Vielleicht hat ja da gerade jemand zufällig was gehört. Aber ähm, das ist schon, ja, nicht so einfach jetzt gerade. Also wir haben jetzt, glaube ich, so 50 Leute angeschrieben, vielleicht auch 60, 70, eine Rückmeldung bekommen. Haben nicht genug Geld. Ja, aber das ist eigentlich so das, was die letzten Jahre bei mir passiert ist. Ähm, ich kann sehr gerne auch nochmal ausführlicher so ein bisschen darüber sprechen. Ich glaube vor allem, dass so das Thema Arbeiten in der Agentur viele, viele Leute interessiert. Da haben ja auch schon ganz viele nachgefragt. Das hätte jetzt hier, glaube ich, detailliert das Video einfach gesprengt. Aber also habt ihr schon mal einen Eindruck davon bekommen, wie ich so die Erfahrung gemacht habe. Und ähm, ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich habe alle mal wieder auf den neuesten Stand gebracht und es sind nicht so viele Fragen offen geblieben. Wenn doch, schreibt sie gerne in die Kommentare. Wie gesagt, ich drehe auch gerne noch mehr Videos dazu. Und ja, das war es erstmal von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann. ciao!